Ah, ich hab vergessen, Records zu drücken, weil ich auf Klo bin und dachte, ich mach Pause, dass ich das nicht vergesse, rauszuschneiden. Ich liebe es. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Dann erweitert Munition. Ein Magazin, nehm ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Mm -mm. Äh, wie wie es ist noch mal? Was? Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Ich kenne am Background halt nicht, ne? Butler of the dead, okay. Gute Arbeit, dein Ruf ist wirklich really vertieft. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Barty. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay, ja, wir sind sympathischer. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du, du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Boah, dieser kalte Blick. Abfall. Was anderes komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Lass es! Komm, hier lang! Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. <lacht> Nikolai! Ja, so viel zu guten Flucht. Ich bin mir ganz sicher, dass das Spiel vor Resident Evil 2 spielt. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Time Interference kriegen, aber momentan spielt vorher. es vorher. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Okay, wir wissen Ich Bin mir ganz sicher, dass dieser Teil vor dem zweiten Teil spielt. Einfach wegen diesem allein schon wegen dem Waffenschmied momentan. Ich weiß nicht, ich habe mal was gelesen, dass es vorher ein spielt, aber teilweise auch nachher. Also ich wahrscheinlich mache wir einen Timeskip irgendwo. Kann ich mir vorstellen. Ja, weil der Kopf stirbt nämlich bei Claire. Nein, nein. Ja, den treffen wir so mit Claire. Der Typ lebte noch so halb. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Startbüro. Finden wir ihn und nehmen ihn in ist x Ja, Wir retten ihn auch, logisch. Carlos, sieh dir das an. Hab das Starsbüro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn ich in der Angst vor, vor Ex. X wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay. Gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus. So kurz timelanmäßig, was wie abgeht. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch hier ist offen wenn wir mit claire durch sind Sorry. ja ich probiere gerade ein bisschen zusammensetzen wo wir sind aber wir sind vor der ankunft von claire und chris ne nicht chris das ist ja der bruder von claire Ähm, weil diese tür ist auf die ist schon aufgewiesen, als wir hergekommen sind. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Wir werden key Items angezeigt. So. Leon, genau, danke schön. Genau, der Name ist mich mein Gefallen, Leon. <lacht> das ist der aus dem ersten. Eines Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte, mit dieser Karte können sie auch bei der Aufbewahrungskisten öffnen. Gut. Oh nein. Sondern doch diese hässlichen Viecher, wo man keinen Lärm machen darf. Das war kein Zombie. Okay, so sind die zwei also hierher gestorben. Da haben wir den Schlüssel, den Leon hat. Eben war Chris der aus dem ersten. Ja, das war der, den Chill den retten wollte. Kennen wir langsam. Geh weg. Geh weg. Lass mich durch. Ist aber interessant, dass wir von Nemesis im zweiten Teil nichts hören. Da ja, ist ja nicht eingeplant. Bist du da? Es ist echt übles hier drin. Archiv Keine wir nicht. Ahnung, was es Locker Room Cap. Ah, das passt Dann machen wir das wahrscheinlich mit ihm auf. Sind das viele? Holy fuck! Ancred da ist. Hm. Ich will mich gerade zu erinnern, wo ich überall hin kann, aber. Wann erfolgte sich zwei Leute mit einem Schuss töte. Oh, da ist einer hinter mir. Den habe ich nicht gehört. Aber das müsste doch dieser hässliche Zungen-Typ gewesen sein. Also, das ist ein Safe Room. Jetzt besteht die Treppe mit drei Zahlen. Schloss von Stars ins 2F ins Büro Westseite F1. Foto. Kann die nur mit Kameras sei. Vielleicht finden sie sich ja selbst Äh. Nix machen. So, wir beschreiben jetzt mal das hier. rotes kraut alleine bringt nice. ich hab halt echt angst vor diesem tyrant aber der tyrant dürfte noch nicht hier sein auf die Explosive Tour. wo so geht also die dusche auf und vielleicht sogar das schloss kaputt ja da war ein zombie im schrank das weiß ich noch kein dead space zombies sehr gut Ah, Schließfachraum. Okay. Cap war das nicht mal. Alter Schloss. Ich glaube, das habe ich jetzt mal schon nicht. Hier sieht die. Wissen wir müssen ein paar Wände und so kaputt machen für die spätere Story, dass es wieder. Einpasst? Okay. In äh, orange, nicht rot. Man sieht es im Laufen auch immer, wie die aussehen. schon mal schon nicht geschafft dass die mich einfach nicht äh, töten deswegen wir es schon gar nicht mehr ist denn ein zombie drin oder? als ob der so eine tiefe stimme hat What the fuck? nicht mal die Batterie gesehen, die ich brauche. 1,04. Ich finde das schon cool, wie genau die das gemacht haben alles sinnvoll miteinander dabei bleibt ja noch 106 und 109 aufmachen eigentlich meint ich, ich muss ja jetzt mal zwei und drei finden da ja, das heißt, die komplette 2-Reihe bleibt zu. Also, 106 und 109. Okay, das ist eine Granate, die ist okay. Der Rest bleibt zu. DCM Third Floor da war, da wollte ich vorher Cap ausprobieren. DCM ich Behalte noch die Grünpflanzen hier. Ich mir glaube ich irgendwas sagen, dass es da ist. Diese Wand muss noch kaputt gehen irgendwie. Aber ich glaube, dass X noch nicht. Wobei X kann hier sein kommt ihr einfach rüber, wenn der Helikopter dann da ist. Ja, das so eine Dusche ist halt schon geil. Ah, und hier kommt jetzt der Dampf, okay. Sind das viele? What the fuck? Alter, hau ab! Ich bin tot. Fuck my life. Nein, ich hasse mein Leben. Ich bin gleich tot. Ich weiß, dass ich nicht critten kann, wenn ich nicht ins Gesicht schieße, aber das. Ist ich habe bewusst, dass X echt hier sein kann. Überragend. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht, die bringen alle ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Können die nicht der Firma übergeben? Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schau, ob ich den Dock orten kann. Alright. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Keine Waffen. Heißt, Claire wäre schon hier gewesen. Das heißt, sie wären synchron im Haus, was eigentlich keinen Sinn macht. Dann hätte sie die Explosion hören müssen und alles mögliche. Okay, warte mal kurz. Ich weiß nicht, was er von mir möchte, aber ich schaue mich einfach mal alles an. Bericht über den Virenzwischenfall. zwischenfall Diese bizarre Formfall erinnert sich in Villa der Umbrella Corporation von den Arklebergen. Arkl Müsste Teil 1 gewesen sein mit Jill. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und die Ereignisse der in der nahen liegenden Villa verwickelt. Der Vorfall gibt es in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren fünf Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente in Umbrella Labor und, und unter der Villa zurückführen. Das t das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass das die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört und was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ist das Jill da vorne? Oh ja. Und da von nee, zweite von links unten ist Barry. Oder oben, zweite von oben rechts. Eins von ist Barry. Stars Team halt, sage ich. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier raus müssen, um irgendwas auszulösen. Aber ich probier's mal. was ist. Ein Kleister? Jemand verletzt? Jill? Ach, scheiße. Was? Jill? Jill, was war das? Sag was? Der Herr Tyrant ist da. Sie, ich muss los. Ah, nicht Tyrant, Jill. Ich kümmere mich um Einfach also. also, 5 Uhr morgens, what the fuck? Oh, das PM. Der Carlos Express. Hat es meine PS jetzt geschafft, ihn. den abzudaten? Nein, nicht ganz okay wir sind wieder bei Jill ja das ist Zufall hä? Kann. Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich. Was war das? Dann kriegen wir dann jetzt hier die. Ein paar neue Waffen für euch. Ja. Minengranaten. Und für auch mit granatwerfen konzentriert wir so nicht. Alles klar. Hi. Brauch ich Atmen, komm. Ein kommen. Ein Madpacks. Du sie geheilt, obwohl sie gerade einen Unfall hatte. Wie gesagt, ich, ich werfe nächstes mal, mal die Waffe. Ne? Ich mal alle. Ungewehr. 200 Set mit dem bereichen. Okay, wir sind genau neben einem Luft Luftschutzbunker. Gleis, das ist natürlich von Vorteil ist für uns. wir sonst nix Tagebücher oder so das sieht aus wie ein alter Knast irgendwie weil wahrscheinlich eher ein Aufenthalt das passt nicht ganz so runter den Luftschutz äh, Nemesis wurde gesprengt und ist eh nicht drin. Das klang gerade als würde er nämlich wieder zu Jill zurückkommen. Als Carlos gefragt hat, was war los. Was sind die denn? Ah ne, ich kann. Aber jetzt bist du draußen. Jetzt könntest du funken. Zu einfach. Frag mich, ob wir irgendein was finden müssen. Irgendeine Schrift, die sagt, dass es äh, Codename Nemesis ist. Damit wir ihn nicht mehr als Kreatur, sondern als Nemesis ansprechen. Ja. Es waren drei, ich weiß nicht, wie es gibt. Aber er empfindet Schmerz. Ja, das wäre echt. Das wäre wär ja langweilig. <lacht> ah, guck mal jetzt. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Oh, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Okay, wir sind jetzt synchron. Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Oh, scheiße. Ich glaube, dieser andere, du bist auch tot. Nikolai hat uns verraten. Alter, das Mutanten-Hemesis? Oh fuck Okay, das sieht schon krass aus Er hat dasselbe Problem wie der Tyrant am Ende Oder das Problem Weiß nicht, ob er das Problem sieht, aber sein Virus mutiert Und zwar je mehr Schaden er nimmt